Wir sind hier bei der Marke Nordica. Neben mir steht der Stefan und wir haben die Spitfire Pro-Serie dabei. Was kannst du uns zu dem Ski erzählen? Neu in diesem Jahr das Spitfire Pro. Spitfire Pro ist ein Multiradio ski hat eine Slalom-Schaufel, Riesen-Slalom-Tallierung, lässt sich sehr spielerisch wendig fahren. Vom Einsatzbereich her, der 70er ist für präparierte und eisige Pisten geeignet und er ist sehr agil durch die Mittelbreite. Und der 76er, ist für präparierte Pisten bis zu weicherem Schnee einfach geil. Beides Vollholz-Sandwich-Konstruktion, zwei Titanallayer jeweils. Ausgestattet mit der Recoil Power-Plate, die die Vibrationen vom Ski dämpft. Wir schnappen uns den 76er und testen den mal auf der Piste. Bei uns steht der Oliver Rehm von Schertle Schmidtsport und der Olli hat den Nordica Spitfire Pro 76 getestet. Wie war denn dein Eindruck? Absolut Highspeed mäßig unterwegs und im nächsten Moment drifte ich den Ski und kurze, lange Schwünge. Und die Zielgruppe deiner Meinung nach? Ich denke sehr vielseitig. Aufkommende sportliche Skifahrer sind hier richtig. Der Mann, der den komfortorientierten sportlichen Skifahrer sucht, einfach nur schön. Danke und das Lächeln bei dir im Gesicht noch weiter, einen schönen Skitest. Danke sehr, danke.